Also, das eine ist, man sieht, das sieht natürlich wieder besser aus, das war immer das Pflichtprogramm. Aber was viel, viel wichtiger ist, wir haben eine, eine Riesenmenge geändert am Game Design. Das, wofür X Rebirth steht, das ist vor allen Dingen ein, ein Redesign des, was eigentlich ein Space-Game ausmacht. Wir haben uns damals hingesetzt und wirklich angefangen, nochmal alles zu überdenken. Wie, wie funktionieren diese Spiele und was ist es, was den Weltraum Spaß macht und was am besten funktioniert? Und dabei ist eine Menge rausgekommen, was wir verändern müssen. Ähm, ich fange einfach bei dem an, was gerade im Moment auf dem Bildschirm war, nämlich dem Reisen durch den Weltraum. Ein Problem ist was wir relativ früh schon erkannt haben, der Weltraum, den wollen die Leute groß haben. Aber diese Größe ist immer ein bisschen ein Widerspruch dazu, dass man ähm, schnell reisen will, weil wenn man ihn zu groß macht und gleichzeitig keine anderen Möglichkeit hat sich fortzubewegen, dann wird es natürlich immer langsamer, wir hatten dazu in der Vergangenheit äh, ein paar Hacks, da gab es diese Zeitbeschleunigung, das äh, war eigentlich eine Möglichkeit, das dann noch erträglich zu machen, aber es war eigentlich nie eine wirklich gute Lösung. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben den, das Universum eigentlich grundlegend anders mit vernetzt. Die Lösung dazu ist unter anderem im Grunde ein Straßensystem. Das kann man sich vorstellen wie eine, wie eine, wie eine Straße in einer Stadt, bloß halt im Weltraum natürlich anders mit Highways realisiert. Highways, die, die, die das Spielerschiff beschleunigen und die es einerseits ermöglichen, wirklich für diese Strecken, die man da zurücklegt, wesentlich schneller von A nach B zu kommen und trotzdem diesen riesengroßen Weltraum noch zu erleben. Um nicht nur zu sehen, sondern auch wirklich an jeder Stelle aus dem Highway ausbrechen zu können. Das Ganze ist im Grunde wie eine Hierarchie, man muss sich das vorstellen, kleine Straßen Autobahnen, irgendwo gibt es halt Super-Highways, die kann man nicht mehr verlassen, die bringen einen dann zum Beispiel von einem Mond zum anderen oder von einem Planeten zum anderen und ähm, das ist im Grunde das interplanetare Transportsystem, das wir einführen. Und, ähm, was, was es schon früher gab, die Jump Gates, die einen zu einem anderen ähm, Sonnensystem bringen, die gibt es nach wie vor. Aber jetzt hat das wirklich ein, das was früher mal ein Sektor war, ist jetzt wirklich ein Sonnensystem. Das wird jetzt wirklich präsentiert wie ein, ein System. Und das ist halt eigentlich eine Größe nach innen. Also wir versuchen nicht einfach das Universum weiter zu vergrößern, so wie wir das früher gemacht haben, mehr und mehr und mehr Sektoren. Sondern wirklich ein, ein Sonnensystem wirklich riesig darzustellen. Das ist die eine Sache. Andere Sache ist zum Beispiel das Design des Spielerschiffs oder der Spielerschiffe. In der Vergangenheit konnte man im Grunde, wurde alles, was es im Spiel gab, auf eigentlich eine und die gleiche Art kontrolliert. Man setzt sich rein und steuert es. Das hat mit, am Anfang sehr gut funktioniert und es wurde am Schluss immer zunehmend schwieriger. Da haben wir auch einen radikalen Schnitt gemacht. Zuerst mal gibt es im neuen Spiel nur ein Spielerschiff. Dieses eine Spielerschiff hat allerdings richtig in sich. Das hat Innenräume, durch das Spielschiff kann man sich bewegen. Es gibt eine Co-Pilotin, es gibt Crew und, ähm, und es verändert sich im Laufe der Geschichte. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit, sehr viele Dinge zu besitzen und die dann auch zu kontrollieren, bloß eben anders. Und zwar so, wie es für die Sache eben passt. Ein Beispiel dafür sind die Drohnen. Dazu haben wir gleich auch ein paar Bilder. Also, na, das ist jetzt gerade keiner, aber Drohnen sind... Ähm, im Grunde Objekte, die man vom Schiff aus per Fernbedienung steuern kann. Manchmal operieren die automatisch. Nicht alles, was wir hier sehen sind froh, einiges davon sind auch Schiffe, aber... Ihr müsst euch das so vorstellen, ich sitze in meinem Cockpit und habe, wenn ich das will, eine 3D-Brille, eine Virtual Reality-Brille, die ich runterziehen kann und dann kann ich eine von meinen Drohnen für einen Spezialauftrag auswerfen und fernsteuern. Damit haben wir als als äh, viel mehr Möglichkeiten, Sachen zu machen, die mit dem Spielerschiff gar nicht möglich wären und die mit der, mit der Begrenzung auf Cockpits, auf richtige Schiffe nicht möglich wären. Zum Beispiel ähm, Kannst du mal weiterblättern. Da sind ein paar schöne Beispiele von Drohnen. Ähm, Spezialdrohnen, die zum Beispiel zum Scannen der Oberflächen von Raumstationen gebaut sind. Sehr winzig und unsichtbar. Oder sehr schnelle Kampfdrohnen, mit denen ich im Kampf äh, wesentlich wendiger bin als mit jedem normalen Raumschiff. Äh, oder sogar bis hin zu der Fernsteuerung eines Torpedos. Äh, alles das kann man im Grunde mit seinem System machen. Am anderen Ende der Skala gibt es natürlich die Capital Ships. Wenn wir weiterblättern hinter den Drohnen kommen, haben, glaube ich, ein paar Bilder davon. Ähm, Capital Ships werden sinnvollerweise per Anweisung ferngesteuert. Was der Spieler da tut, ist, er setzt, seine, er setzt NPCs untergeben im Grunde in seine Capital Ships rein und kann dann über Dialoge mit denen diesen Schiffen Anweisungen geben. Aber es bleibt nicht nur bei sinnvollen Anweisungen, sondern er kann auch ähm, in Zukunft wesentlich präziser, ähm, zum Beispiel Steuern an welcher Stelle ein capital angreifen soll, welchen Modus es dabei auswählen soll, solche Sachen sind möglich, nicht jeder muss das machen, wir wollen auch da dem Spieler die Freiheit geben, das, das Micromanagement im Grunde selber zu entscheiden, aber ähm, ja, es ist halt eine andere Art, ein Schiff zu steuern, ich sitze nicht im Cockpit und ich stehe nicht auf der Brücke, aber ich gebe Anweisungen. Okay, gleich, was wir hier gerade haben, das ist ein anderes, sehr, sehr wichtiges und großes Feld, von dem, wir darüber sprechen will. Auf dem Bild seht ihr mal eines dieser Capital Ships und ihr seht Surface-Elemente, wie wir das nennen, so Objekte auf der Oberfläche. Und zwar nicht ein, zwei, sondern da kann es selbst bei einem kleinen Capital Ship viele Dutzend geben und bei einer großen Raumstation Hunderte. Das können Turrets sein, das können Schildgeneratoren sein, das können Raketenwerfer sein, davon habt ihr gerade eben bei den, äh, bei den Bildern schon ein paar Detailansichten gesehen, Oder zum Beispiel, ja, blätter mal zurück, dieses, äh, dieses, dieses Ding hier, das nennen wir Big Brother im Moment, das ist aber natürlich nur der Arbeitstitel, eine richtig große Kanone. Sowas ist es dann auch auf der Oberfläche einer Raumstation zu finden und wird im Kampf gegen capital eingesetzt. Oder noch eins weiter zurück. Da seht ihr einen Raketenwerfer. Dieses Ding ist viel kleiner, davon seht ihr viel mehr. Das Coole ist, wenn wir uns das auf dem, auf dem Capital Ship ansehen, da sind dann diese Dinge in Gruppen zusammengefasst. Es gibt Schildgeneratoren, die beschützen einzelne taktische Systeme. Und damit kann man beim Angriff auf dem Capital Ship viel mehr Feintuning betreiben. Man kann das natürlich nach wie vor so machen wie früher. Ich will, nicht, ich will nicht groß nachdenken, einfach ballern, das ist auch möglich. Aber man kann zum Beispiel die, die Triebwerke einzeln auf, aus äh, ausschalten oder zum Beispiel den Jump Drive, all das sind Surface-Elemente und die haben alle einzelne Schutzmechanismen, die man einzeln angreifen kann. Also damit hat der Spieler im Grunde wesentlich mehr Möglichkeiten, als das früher war. Weiter gucken gibt es auch noch weitere Details. Auch hier zum Beispiel ein Bild einer Stationskomponente, einer Fabrik, die der Spieler selber bauen kann. Das ist natürlich ein Spielelement, was die Leute, die, die X-Spiele in der Vergangenheit kennen, Schon, schon kennen. Aufbau ist immer wichtig gewesen, aber auch hier gehen wir viel mehr ins Detail rein. Ähm, in der Vergangenheit war eine Station ein Monolith, das war ein Ding, da habe ich einmal eine Station gebaut. In Zukunft wird man viele Module haben, Produktionskomponenten zum Beispiel, aber auch Storage, also Laderaum, Speicherraum für die Waren, die diese Produktionskomponente herstellt. Und sowas hier zum Beispiel ist jetzt nur ein einzelnes, kleines, winziges Modul von teilweise viel größeren Stationen, wie sie eben schon in den Bildern gesehen hat, diese Stationen sind gigantisch, aber alle diese Surface-Elemente können halt einzeln zugebaut werden. Das heißt, der Spieler kann entscheiden, was er wann baut, was wie teuer ist. Manchmal muss man auch mehr tun, als nur einfach etwas zu bauen. Das können Missionen dranhängen. Oder man braucht zum Beispiel Personal, um die Sachen zu betreiben. Hier zum Beispiel eine Kommunikationskomponente, die natürlich auch eine Bedeutung hat für die, für die Möglichkeiten, eine Station äh, weiter Schiffe zu steuern, also Schiffe, die, die für die Station arbeiten und auch das ist wieder natürlich eine Sache, die man ausbauen kann in mehreren Schritten und ähm, ihr seht dann an der Seite, wie das in, in, äh, an, an einer Station angebracht dann aussieht. Solche, äh, solche Details, oh hier ist auch ein sehr schönes Beispiel, jetzt kommen wir in den Bereich Mining rein. Mining ist eine Sache, die es auch schon früher gegeben hat, aber auch jetzt. Ganz anders aufgezogen. Wir haben uns überlegt, das Universum sollte mehr Tiefgang bekommen und vor allen Dingen mehr wirtschaftliche Glaubwürdigkeit. Und deswegen haben wir weitere Ressourcentypen eingeführt. Einige davon kann man mit solchen traditionellen Minen abbauen. Und auch da gibt es diese, diese einzelnen Komponenten Wie das Objekt, was wir da gerade gesehen haben. Das kann also ein Teil einer einer Mine sein, die jetzt zum Beispiel die, äh, die Raffinerien im Grunde, dient. Klötze, die man abgebaut hat, und dann weiter bearbeitet. Hier seht ihr allerdings jetzt eine riesengroße Mine, die, ähm, die ist auch im, im Universum sozusagen als als riesengroßes NBC-Objekt geben kann. Mal Ja, Hier sehen wir einzelne Drohnen, das ist jetzt auch wieder ein schönes Beispiel für Drohnen. Nicht alle Drohnen werden natürlich vom Spieler gesteuert. Solche Drohnen oder auch Schiffe können eigenständig arbeiten. Und äh, Aber ihr seht aber sehr schön, wie wir die animiert haben, um halt äh, in dem Fall halt die einzelnen Asteroidenkomponenten einzusammeln und zu größeren Capital Ships rüberzubringen. All das kann der Spieler aktiv steuern, zum Beispiel in dem Fall mit dem Zweck, die Ausbeute der Asteroiden zu erhöhen und damit dann mehr Erz abzubauen, effektiver Erz abzubauen, oder er kann es vollständig automatisieren. Das heißt, er hat, er hat die Wahl, nur Anweisungen zu geben und die Sache dann laufen zu lassen oder es aktiv selber zu spielen. Ja, ähm, das, sind, das sind jetzt eigentlich nur einige, einige Dinge an der Oberfläche. Ich würde vorschlagen, wir lassen danach mal kurz das Video laufen äh, mit einigen Filmsequenzen auf dem Spiel, damit da mal einen kleinen Überblick ins, in das Spiel generell kommt. was an den Rassen verändert? Also es hieß ja, dass Binks sie zwar so trocken sind, aber gibt es die Rassen an sich noch? Wir können noch nicht allzu viel über die Geschichte verraten. Die Hintergrundgeschichte ist natürlich, soll natürlich eine Überraschung sein. Ähm, also Wer genau in, diesem, in dieser Story eine Rolle spielt und den, den es natürlich auch gibt, das kann ich jetzt noch nicht so verraten, aber was ich sagen kann ist, dass es ähm, die, die Fraktionen anders gruppiert sind, das ist nicht mehr so einfach wie es früher war klargeschnitten. da gab es die Argonen, die Boronen, das Split und das war im Grunde eine Rasse war ein, eine Fraktion so sind ist es nicht, es gibt jetzt nicht mehr nur die Argonen, sondern es gibt auch Untergruppierungen und äh, da gibt es viel Spannungsfelder und der Spieler kann Beziehungen zu denen auch also das Spiel ist der gleiche, aber die genaue Geschichte, da musst du da was abwarten Okay, ja, nächste Frage. Da steht Charakter in UI. Wie genau haben wir das vorzustellen? Ja, dass du mit Leuten sprichst. Also es gibt, wie gesagt, ich hatte eben, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, dass man Manager für seine eigenen Stationen einsetzen kann. Und ähm, das ist halt zum Beispiel eine dieser, äh, dieser Dinge, wenn man eine Station baut, dann kommt zu irgendeinem Zeitpunkt die Mission, dass man einen Manager auftragen muss, den kann man anheuern, den kann man mit seinem eigenen Schiff transportieren, den siehst du dann auch wirklich im Schiff, dann mit dem Reden, bringst ihn dann zu einer Plattform, du landest, du setzt ihn dann ab und dann fragt er dich, was zu tun ist, das heißt, das ist ein Skill für diesen Mann, dass er deine Station betreiben kann, Es kann Gute geben und die können eventuell auch schlechter sein und so äh, kontaktierte dich dann auch immer wieder, wenn es was zu tun hat. Ähm in manchen Fällen kann es darüber hinausgehen, zum Beispiel wenn ich jetzt einen Kapitän eines Käptenbeschutzes habe, da läuft es nicht nur über einen Dialog ab, weil Dialoge natürlich relativ einfach sind, da kann ich nur Entscheidungen zum Beispiel zu einem Angriffsmodus treffen, aber ich kann nicht sagen, greift die Station von links an oder greift sie von rechts an, greift sie mit diesem Waffensystem an oder mit jenem. Das heißt, da gibt es noch andere UI-Methoden, die, die darüber drauf hinausgehen, wie ich eben schon gesagt habe, bei den Drohnen eingesetzt, oder man kontrolliert die Dinge wirklich kontrolliert. Okay, noch eine Frage? Wird es vielleicht erstmal sein, dass wir durch den Nein, nein, also Multiplayer haben wir jetzt erstmal für diesen Teil äh, alles nicht gemacht. Ja, ich weiß, das ist mir eine super Sache und wir würden es auch wirklich gerne machen. Prinzipiell in diese Richtung haben wir schon ein bisschen verarbeitet, aber in diesem Teil nicht. Das ist wirklich dieses Produkt, das für uns mit Abstand der größte Schritt, den wir als, als Firma hier gemacht haben. Weil alles Neues, alles wirklich von Grund auf äh, neu designt und äh, jetzt auch noch gleich Multiplayer, oben drauf einfach hier zu spielen. Gut. Noch eine Frage oder? Ja, eine Frage. Jetzt kommen die meisten Fragen heute bei der meisten Demo hier. Guck mal. Gut. Cool. War leider nicht von Anfang an dabei. Ich würde interessieren, ob äh, ich alleine forschen kann und ob meine Forschung sich gut wirkt auf meine Raumschiffe, auf meine wir haben ja auch mit gemeinsam HQ in den bisherigen Teilen exportiert. Ähm, es, es ist im Grunde wesentlich komplexer. Du hast jetzt wie gesagt mit, einer, mit jeder Fabrik, nicht nur mit dem Exporter, die Möglichkeit schrittweise aufzubauen. Und dieses schrittweise ausbauen, das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das können zum Beispiel auch Ingenieure sein, die du brauchst, um, um eine Produktion zu verbessern. Es können, äh, wie gesagt, der Manager selbst ist schon die erste Aufgabe, aber äh, es kann halt auch äh, Optimierungsschritte geben. Das läuft im Grunde auf das Gleiche hinaus. Forschung ist ja eigentlich nur ein Teil, das, das Ganze kann halt jetzt bei jeder Fabrik Fabrikengründe passieren. Ein bisschen ja gemacht wurde mit dem Komplex, dass ich Fabriken so bauen, dass eine Fabrik die äh, Produkte herstellt und die nächste Fabrik als Ressourcen benutzt. Das ist jetzt der Grund, die der mit jeder Fabrik möglich. Ist. Und jede jede Struktur funktioniert so. Also ja, ein Grußwort kommt schwer jetzt. Hi, kauft unser Spiel! Ja, super!